Hallo, willkommen zu einer Serie mit Videos, die den Inhalt in den Buch Mathematikens Kern illustrieren. Ich bin Oliver Tillers und ich bin einer der Verfasser der Bücher. Der erste Video ist wahrscheinlich, daher finden Sie ihn gerne. Es gibt ein Video, das Mathematikzentrale hat erstellt, das heißt Was ist Mathematik? Waren, wachsen, so also, so und in diesen Videos erkläre ich, wo und die Zühne von Mathematik. es zwei verschiedene Mathematik. erste Video, von der uns von äh, Mathematik, war Mathematik. mit einem vor Osee wurde dann der H. Utweckle sei hier Historien. Im Mange Thyssen Ohr haben Meneska Drevet Metting, som wie til ordner Mathematiken. Sehe vor Exempel Po Pyramiden. Die Gräber mühe Kunst gab um Geometrie, vor olage gedisse. Wurden fig Ägypterne dennne Kunst gaben? Well, Ägypterne buhr während stur elf, Nielen. Und wert o, no der hier, und Sudan, kommen in Stu Flomm. Flummen decker hele Lande mit fruchtbar söle. Der brafer bünne. Wenn etta Flommen ha got, mo må ochrene Måles op punyt, vor ofinne ut, wilken wonne tilhöre, wilket stück Land. Ure Geometrie betüte oprinelli Urmorglinge. Babyloniere hatte andere Behuuf. Die dreve Mühe Handel. der vormutter die Utwickle et angseert taalsystem vorholde Stür po pengene o Eigendom. Wir finden mange Tabella fra denne Tiden. Denne tabellen her handler well um Umpenger bis wie Overschätter denn? So sehr wie hat den Handler an wies um Rektangler, deres Bredde o Diagonal. Den fürste Kolonnen, Innenholle, Vorholle, melom Diagonalen i andre o höiden i andre. See vor Exempel porat Nummer fem. Vis et Rektangel ha Bredden fem o Diagonalen er 90, so kann man reine üt ad Huyden er zötti tu. Vorbereinende mu man anwende Pythagoras in Laresetning. Went Pythagoras, deine Tabellen bleolaget laget, mehr entthüsen ohr für Pythagoras war Aristoteles anta ad Pythagoras halat deine Laresetning, auf en reise til Ägypten ob Babylon. han ha also ik opdage denn men han ha kanscha bewieset den vor för erste gang bewiese findavi i ecklitz buk elementene greken dreven nämlich mathematik analedas in babyloniere babyloniere jobbet mit mange praktische Beispielen vor ob zusammenhänge rekkere u speziell erklärt jeh üt fra nuren vor generelle sanhäter vor bewise alle andere mathematische gesetzninger me logisk resonemang i bahnhagen jobawi verstufremst me praktis mathematik schlegs um babilonia ran so dukkan vor smoe koppa und wi ha storo koppa so dukkan vor en storo koppa Erlittenkopf. Erlittenkopf, ja. Grekana erliege wel Victor, vor die, die ha opfindet ure Mathematik, som betüe nur and en du kannstche tror. I folge little os gott sin urbu, betüe Adjektive Mathematikos, willi olare, gla i laring. Und oh, der er generell ur vervidens gab. Ibanehagen dehler wie jene, dete umfattne po Mathematik. Dafo liege jai ad mathematikbücher wie droningmotz ha Gresk Portal. Jenum o Hündrene, ha Vidensgaben, blit mehr und mehr delt ob i ulike Fag. O halt De Keith Devlin. In the 1980s, I was one of a number of mathematicians who advocated a new meme to capture what mathematics is today. The science of patterns. According to that description, The mathematician identifies and analyzes abstract patterns. There can be numerical patterns, patterns of shape, patterns of motion, patterns of behavior, voting patterns in a population, patterns of repeating chance events, and so on. They can be either real or imagined patterns, visual or mental, static or dynamic, qualitative or quantitative, utilitarian or recreational. They can arise from the world around us, from the pursuit of science, or from the inner workings of the human mind. Men, drive Mathematiker Mathematik? Why are they doing this? Because it's fun. Once you solve a particular problem, the original one, which in itself was so much fun, you don't stop there. You don't want to stop the fun. Mathematicians have fun the whole time, especially when they're doing research. That's why they're into this profession. They love it. Jag älskar matta. Ja. ja. Matematik finns i kunst och musik. Och för en matematiker har det mycket med estetik och skönhet att göra. Men matematik är också nyttig i vardagen. No vor exempel viere Bahn Scaldela sei drei Äppla. Bahnner kann löse dette Probleme i det, die det. Først må de di mathematisiera de. Fyrst die vor verengle de. Das biller eigentlich icke nur en Rolle atte handle um Äppla und Bahn bare Antale erwigde. Mathematisierung betür o überschätte der til den matematiske verden. o lage ein matematisk modell. 3 delt pro 4 blir ikkje eit heltal. Det blir ein brøk. Vi kan for eksempel bruke zirkelmodellen 3 hele kan deles i 12 4-deler. 12 kann vi dele på fire. Der tre. 12, 4. Det er 3. 12 4-deler delt på 4. Er also tre vieredäler. Also er tre delt pro viere 3 vieredäler. De Overschetter vittel Bake til den virkel werden. Wertbahn vor tre vieredäler. For exempel in vieredel fra æppler. Til slut mu vi stemmer. Denne methoden brukes siden Galileo Galilei in Naturwissenschaften. Galileo trudde nämlich at Mathematiken er universets språk. Dette språket må vi kunde for å forstå verden rund os. Et språk kan du bare lære dei, wirst du brüchiger. Davor der. ist es best, zu beginnen mit dem Lesepensum. Wenn lese, du Leser nicht genug, du musst auch so jene Aufgaben. Etterpå kann du se på videon som tillhörer de kapitler som du har lest. Denk dein, du rolle om du sitter på plass 3 video er at du kan spole se der engang til er nur som du har förstått. Der Vollsnacker wie um ordnete Pa. Nun ab Video inne Holder osso aufgabe Das galt du trücke po Päuse knappen o jöre för du fördu fortschätterme videon schlieg er du Gott vorbereit nordu i unnerwiesning, vor exempel skais pokahut oder arbeiten med barn. Det gut. so gut. Kann Ich bin nicht so jag Ich bin Ich bin Ich bin Ich so Ich bin nicht so gut. Ich Ja.